Willkommen zu einer neuen Folge, oder zu einer weiteren Folge von ETS duisburg Calais Trucker SMP mit Moritz. Gut, also du kannst weiterfahren. In der letzten Folge haben wir, ähm, was haben wir, sind wir hier stehen geblieben? Ähm, und haben ganz duisburg Calais fast durchgefahren, oder sind. Also es fehlt uns doch noch so ein kleines Stückchen und das machen wir jetzt in dieser Folge. Deswegen könnte diese Folge etwas länger dauern, aber das ist ja auch scheißegal, wenn die länger dauert. Genau. Du bist ganz schon ab, ne? Game. Was. was? Hast du auch 80 weil du abdüst gerade. Ich war 79. Das okay. ist doch gut. 79, oder ja, machst auch Tempo. müssen wir uns ja keinen Millimeter verlieren, wenn wir exakt 79 fahren. Also. Ah, jetzt ist bei mir auch Tag, aber der sieht voll geil aus. Ich komm mal ein bisschen näher. Oh ja, wie ist wieder diese Kurve? Die, wo ja, die Leute und... immer so schnibbeln. Kann ich ja gar nicht leiden. Boah, es gibt jetzt BMWs. Also von innen wie das Skodas, aber jetzt ist außen so dem So ein Alter. Was? Oh, oh, oh. Der steht sehr gut mit Top 5, ne? Ja. Vor allem ja auch Top 5. Nicht der Ernst! Hallo? Das ist den seine Mission, Alter. Gott. Alter! War knapp Moritz. Oha, der Sonnenaufgang sieht übel gar aus. Ich bin auf der falschen <lacht> Auf einmal Inland. Ja, das wundert mich auch gerade. Aber bei mir ist gerade der epische Sonnenaufgang. Hey, ich zum Rand und es wird alles dunkler, aber ich zum weg und es wird wieder heller. Ach ja, gar keinen 81. Sinn. 81 okay. Was sind Arbeiter? 81? Dann mach ich auch zum gleich auf 81. Ja, das ist jetzt. Ja, perfekt, 81. Gut. Die Leute, wenn die bis schon auf der Sport an die Lande ja, führt in den Graben fahren. So. Seh dich. Ja, ich dich auch. Ja, logischerweise. Ha. Ja. Das mit dem, was wird denn gerade so? er <lacht> hat Angst vor uns. <lacht> ich mach mal nicht mehr Abstand, ich ganz schön auf. Ach, macht macht's auch perfekt. So sollte man es auch machen, ne? Finde ich mit seinem Auto. Ich das Auto, was da oben ist... Alexa! Äh, ja, also, äh, Warum geht es jetzt mit Alexa an? ich nicht... Scheiße, ich kann nicht aufstehen, weil sie hier irgendwelche... Alexa! Halt die Fresse! Okay, das hören wir uns ganz kurz an. Wir aber rausschneiden. Ja. Die legen einen anderen Ton drüber oder so, dass das wird sich. nicht hört. Digga, ich hab nicht mal dieses Wort gesagt. Hä? Ja, schmeckt die. Bei Ferd ferdinand, ferdinand versteht ihr das A. Ah. Digga, <lacht> ich weiß noch ist gefühlt ferdinand so. Was? Da ist noch dein ferdinand in Minecraft. Ja, das ist tot. Digga, also noch mhm. an Pferde sie jetzt zum müssen, und also mal noch mal nach... Oh, an das umgebracht hat. Ist so, das war Franz-Style, glaube. Oha, das ist ein Ding, was ist denn mit dem Der hat einfach diesen, diesen Graben als Sprungschanze genommen. Deswegen war lang geflogen, Aber lass dann nach dem Video... Alter, der ist mir voll reingefahren! Junge, was ist mit dem hier los? <lacht> ich halt noch <lacht> Ja, gerne. Ey, aber Junge, lass dann mal nach dem äh, Video mein Video aufnehmen, äh, bei, bei Minecraft, ja, war Meinst beim du? Server, ja. Oh, Hab Roblox. ich voll Bock. Der Code-Blocks. neuro ich. <lacht> oh, ja, perfekt. Oder wenn ich... 1, 2, Ich bin nicht... Ey. Okay. 1, Mhm, mhm, mhm, mh. Du bist 5, 8, 9, oder? Ne, 5, 5 8, 8, 9. 7. 85 oh, oh mein Anhänger Oh mein Anhänger Alter Junge, das ist so weggeriftet Da so wollen wir dann mal wieder Roblox spielen Müssen wir gucken Wir wollen ja, jetzt das erste Mal so. dieses Video zu Ende bringen Ja, ist doch klar, dass wir das zu Ende machen Wer schreibt denn hier die ganze Zeit Du wie soll ich mir denn selber schreiben? Geht! geht? Ich glaube, das geht bei Whatsapp. Ja. Check, geht es. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich meine, wenn man einmal den Drift noch drin hat, dann muss ich ja auch ausnutzen, dass ich driften kann. Oder aus. Ja. So, ist noch Erstmal nur wo ich da rechts gefahren bin. Ja. Aber ich bin trotzdem in Duisburg angekommen. Ja, aber falsch. Geradeaus. Wie hier war das, wo du jetzt abgebogen bist. Oh, mein, ja. <lacht> mein Anhänger hast du den gesehen im Spiegel? Dann fahrst du da mal lang. Mhm. Hä? Oh Duisburg. Nee, lass mal, dann sind wir kürzer. Fahr geradeaus. Duisburg. Duisburg. Do war, ist jeder doof. Doofer. Ich bin doof, du bist doof. Nee, weil ich, du du kommst doch immer aus dofer. Also bist du doofer. Nee, doofer. Du bist am durfsten. Du, <lacht> am <doofer>. du, <lacht> ja, du genau. noch mehr. Ich check kein Deutsch. Denkst du ich? Ja, schon noch gar nicht. Nicht was. Ja. Mhm. Alter! Junge! Du hast die da übel gelegt. Hast du jetzt gemacht? Hä? Was habe ich gemacht? Das war deine Schuld. Ich hab nichts gelegt. Ich bin nicht gelegt. Ah, nee. Du okay. hast nicht gelegt, ne? Hm, perfekt. Was hat das da gerade? Ja, wenn ich, bei mir hat aber nicht gelegt. Ja, aber bei, wir? bei mir. Ja, an mir. mhm. Ich habe mir gerade einfach ein Loch im Boden. Ja, also, liegt an dir. Ja, guck, du lächst okay. schon wieder, aber du stehst gerade ah, richtig doll. Ja, ich gucken, was so. Ich kann jetzt gucken. Okay. Fahr doch nicht vor. Was bist du denn da? Hey, hier lang? Wo man auch hm. normalerweise hinfahren würde. Weil hier die Schlafplatz ist. Hä, hey, was machst du denn? <lacht> ich habe die Einfahrt geworfen. Ah ja, mhm. sehr, ja, ja eine schöne Ausrede wieder mal. Er kommt da. Digga, du stehst auch sehr gut da, ne? Digga, ich versuche jetzt hier auf dem Parkplatz zu driften. Also ich guck mal meinen Anhänger ab. Als deines Endfeature. Aber ob das was wird, weiß ich ja, nicht so ist. Naja, das war nichts. Muss noch mal neu anfangen. Bei dem Schlafplatz bist du, oder? Ja, weil du Ja, und oh, so. Oh, uh, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Ah, jetzt. Ah, okay. Das war nichts. Könnte ich auch davon von den Schlafplatz reinfüllen, ja? Rattest oh, du noch auf mich? Das ist ja mit fake. Die, mit Videobänden. Das ist schon logisch. Ah, oh Gott. Da bin ich. Aua. Hey, hier steht noch ja. drei Anhänger. Ich weiß, aber... Links von dir soll ja, ich jetzt so, auch meinen Anhänger abholen? <lacht> nee, lass es. Okay, das war's mit den ganzen. Äh, Wir machen eine Playlist draus, oder? Ja, no. macht voll viel Sinn, oder nicht? No. Genau, das ist der Playlist. Oder vielleicht geht es irgendwann weiter. Weiß nicht, irgendwelche mhm. anderen roten Disco-Kollegen oder sowas. Okay, no. ciao. Mit V. Tschüss.